Mike Test 1.3, Afrika, hörst du ja. mich? Ja, also ich kann dich zumindest hören. Ich weiß nicht, ob ganz Afrika dich hören kann, aber ich kann dich hören. Branko Chanak Spezial, Folge 2. Heute spreche ich mit meinem Bruder in Afrika. Hallo Christian. Hallo Branko. Äh, wie ist die Lage bei dir? Äh was macht die Temperatur? Wie ist Afrika? Ja, äh, Die Lage ist gut. Ähm, ist immer ein bisschen stressig, äh, weil es immer mehr zu, zu tun gibt, als, als man eigentlich schaffen kann. Ähm, die Temperatur steht gerade auf 26 Grad, zumindest die von meiner Klimaanlage. <lacht> Und die aktuelle Temperatur dürfte, denke ich, um die 30 Grad sein. Jetzt gerade ähm, draußen. Ja, also ich, hab jetzt kein, ich habe jetzt kein Thermometer vor Ort, aber ich denke, also es hat vorhin kurz ein bisschen geregnet und ähm, ich denke, es ist ein bisschen kühler geworden. Also heute waren es bis zu 37 Grad, zumindest im Schatten, ähm, aber ich denke, also wir haben heute tatsächlich darüber nachgedacht, wie heiß es äh, in der Sonne sein könnte ich denke, sowas um die 50, vielleicht 55 Grad. Alles klar. Ja. Also ich hatte auch nur Flipflops an und ich kann dir sagen, auf dem Fußspann tut es weh. Ah, es tut weh. Es brutzelt, ja? Ja, richtig. Erzähl ein bisschen nee, was genau. über dich. Ähm, äh, äh, äh, wie kommst du nach Afrika? Wo kommst du her? Ähm, erzähl ein bisschen was. Ja, also wo ich herkomme. Ich komme aus der gleichen Stadt wie du. Ich komme aus Warstein. Wir sind da beide zusammen aufgewachsen. Ich bin dann nach meinem Abitur äh, nach Köln gezogen und habe da ähm, Geografie studiert, mit Schwerpunkt physischer Geografie und Nebenfächern ähm, Botanik und Zoologie. Und bin dann mehr oder weniger, ja, über meine Diplomarbeit, die ich auch schon in südwestlichen Afrika, ähm, ähm, ja, dem südwestlichen Afrika angesiedelt war, bin ich dann über die gleiche Thematik und die gleiche Arbeitsgruppe zu meiner Doktorarbeit gekommen, für die ich dann jetzt eben ja so circa zweimal im Jahr nach Westafrika bzw. nach Ghana und Burkina muss. Worüber schreibst du in deiner Doktorarbeit? Ähm, der Grobbereich ist ähm, Ökologie, funktionelle Ökologie bzw. Weideökologie in westafrikanischen Savannen. Mhm. Und wo genau bist du jetzt gerade? Ich bin in, momentan in Ghana und da in äh, Bolgatanga. Bolgatanga ist äh, die Provinzhauptstadt der Upper East Region. Und das ist circa 30 Kilometer entfernt von der Grenze zu Burkina Faso. Mhm. Und ähm, äh, du äh, promovierst an der Uni Bonn. Ihr habt da ähm, eine Forschungsstelle. Wo meinst du jetzt? In Bonn oder in? in, in, äh, in, in Ghana. Bolga. Ja. Wie, mu wie muss man sich das vorstellen ja. da vor Ort? Wo sitzt du jetzt gerade? Also ich sitze gerade im Gasthaus äh, vom Projekt. Also das Projekt, in dem ich promoviere, das heißt WASCAL, äh, das ist das West African ähm, Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use. Die geben sich immer furchtbar lange und äh, verwirrende Namen, um sie dann irgendwie lustig abzukürzen. Und ähm, kurz gesagt ist einfach das WASCAL-Projekt. Und ähm, das Wasserprojekt ist ein Projekt ähm, von, ja, es besteht aus der Zusammenarbeit von zehn westafrikanischen Ländern und der Bundesrepublik Deutschland und wird finanziert vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ähm, in Westafrika gibt es in unserem Projekt ähm, drei wir nennen sie Watersheds, also drei Untersuchungsgebiete. Mhm. Eigentlich sind das Wassereinzugsgebiete, aber es ähm, hat jetzt weniger mit Hydrologie zu tun, als dass es einfach geografisch verortet ist. Und diese drei Watersheds befinden sich sowohl in Ghana, als auch in Burkina Faso, als auch in Benin. Mhm. Und ähm, ich bin momentan im Wehr-Catchment. Das ist eben äh, in der Nähe von Bolgatanga. Dann gibt es noch das... Ähm, das Danu-Catchment, das ist in Burkina Faso und das, ähm, das Sari-Catchment, das ist in Benin. Und wenn du sagst äh, Provinzhauptstadt, wie muss man sich das vorstellen von der Größe her? Äh, Einwohnertechnisch, gute Frage. Nächste Frage. Wie fühlt es sich an? Eher so ähm, äh, Größe Warstein, größte pa Größe Paderborn, Größe Köln? Äh, eher Größe Warstein bis drunter. Aber also von der Masse an Leuten, die halt rumrennt, ähm, schon eher größe Paderborn. Mhm. Aber ich denke, es ist irgendwo was dazwischen. Also es ist auch wirklich nicht so, wie man es sich vorstellt. Ich habe es mir, gestern habe ich noch drüber nachgedacht, wenn man äh, über, die, ähm, über den westlichen Bypass an Bolga vorbeifährt, ähm, da muss man eigentlich, muss man sich immer links halten, um, um in die eigentliche Stadt zu kommen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man. Als ob es da ein Stadtzentrum gäbe mit irgendwie so einem Rathaus und einem Platz und einem Springbrunnen oder irgendwas oder einer Statue. Das ist einfach eine wilde Ansammlung von, von Straßen, von ähm, äh, ja, 50er Jahre Gussbetonhäusern, die halb fertig sind, einstöckig, zweistöckig, manchmal dreistöckig und äh, oben wachsen halt irgendwie Gräser und Bäume drauf äh, und dann ganz viele Holzhütten und kleine Straßenstände. Also es ist ziemlich westafrikanisch. Ähm, wenn man sich vielleicht irgendwie aus den Medien Nigeria vorstellen kann, so ähnlich ist es hier auch. Ich habe mir das äh, äh, bei Google Maps angeguckt und ähm, ich fand das alles ziemlich rechteckig da. Also die Straßenzüge sind alle symmetrisch angelegt. Ja, das stimmt. So eine Art Schachbrettmuster, also, äh, in dem du da äh, sitzt. Genau. Das in den Straßen runtergeht, findet man halt äh, in den Hinterhöfen. Naja, Hinterhöfe sind es jetzt nicht nur, aber wenn man sich dann halt auf den, auf den kleinen Wegen halt befindet, also ist es halt eine bunte Mischung und Ansammlung von, von kleinen Häusern und äh, äh, ja, Holzverschlägen und sowas. Aber die asphaltierten Straßen, die sind schon sehr schachbrettartig aufgebaut, das stimmt. Hm. Wenn du sagst, du hast da irgendwie äh, jetzt gerade, ich meine, ihr habt eine Stunde Zeitversatz, bei euch ist es jetzt irgendwie Viertel nach äh, acht abends und du hast jetzt noch mhm. draußen 30 Grad und mehr. Ähm, ich weiß auch aus deinen Erzählungen, dass das sonst wie äh, auch nicht gerade unstrapaziös ist, was du da so alles äh, machst. Ähm, warum machst du das? Wieso, äh, wieso tust du dir das an? Tja, das ist immer so... Das ist eine gute Frage, die ich mir auch häufig selbst stelle, vor allen Dingen, wenn es eben sehr anstrengend ist. Ähm, ich denke einfach, also ganz im Grunde, weil natürlich am Ende der ganzen Strapazen die Belohnung wartet, nämlich ein wissenschaftlicher, äh, akademischer Grad äh, der Doktortitel. Das ist natürlich so dass das Ultimative, was man erreichen will. Andererseits ähm, ist es teilweise so bei mir, dass es äh, viele Sachen gibt, die ich mir gar nicht im Vorfeld so irgendwie zurechtgelegt habe und ausgesucht habe, sondern das passiert einfach so. Mhm. Und dann bin ich irgendwie mittendrin und merke auf einmal, ist zwar anstrengend, ist zwar hart, aber ist eine super Erfahrung oder macht ja doch irgendwie Spaß. Ähm, naja, und der der Motivation oder der Antrieb oder die Motivation ist, glaube ich, auch ähm, einfach mir selbst und anderen zu beweisen, was ich kann und dass ich was kann. Und thematisch, ich äh, stelle mir vor, dass du, ähm, du hast ja nicht irgendwie, du bist ja nicht ähm, aus dem Abitur gekommen und hast gesagt, ich äh, möchte jetzt äh, über ökologische Landnutzung arbeiten und das ist eine äh, prima Sache, aber wie fühlt sich das jetzt an vom Thema her? Ich meine, du bist eingebunden in eine größere in eine wesentlich größere Struktur, ähm, wo ihr auch, ähm, ähm, ja, was ist das Gute daran, was du tust? Oder wo ist der, wo ist der äh, Nutzen darüber hinaus, äh, äh, selber dann einen Doktorgrad zu haben? Ähm, tja, wo der Nutzen darüber hinaus ist, also äh, vielleicht versuche ich es mal so zu beantworten. Ich habe mir schon immer gesagt, dass, äh, also während ich studiert habe, ähm, habe ich mir einerseits gesagt, das größte Gut, was man, was man sich halt aneignen kann, ist Wissen und Wissen generieren ähm, und wenn ich, wenn ich keine Geldnöte oder Geldsorgen hätte oder wenn ich mir um das Finanzielle keine äh, Sorgen machen müsste, dann würde ich mein Leben lang studieren, weil ähm, Wissen anhäufen und Erfahrungen sammeln für mich einfach ja, so die grundlegenden Sachen. Oder die, das Grundlegende im Leben ist. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Oder was für, was für, in was für Zeitrhythmen funktioniert Afrika für dich? Du bist jetzt zum Beispiel seit ähm, äh, Ende Sept oder Mitte September bist du schon wieder dort und du kommst erst ja. Anfang Dezember wieder zurück. Ähm, mhm. was, was sind so die groben Rhythmen, in denen du denkst, planst? Sind das, äh, sind das genau diese? Diese, äh, diese zweieinhalb Monate oder dre nee, dreieinhalb Monate, verrechne ich mich jetzt gerade? Nee, wir sind schon dreieinhalb Monate. Dreieinhalb mit, Monate ähm, oder äh, gibt es einen Wochenrhythmus, äh, was, äh, in was für Rhythmen funktioniert das? Also hauptsächlich äh, ist das immer speziell an die einzelne Feldphase angepasst. Äh, je nachdem, wo ich mich befinde, was ich zu tun habe, ähm, ist ist dann natürlich ein ganz bestimmter Rhythmus vorhanden. Ähm, momentan ist es so, dass ich mich im Wochenrhythmus bewege und zwar ist es einfach damit begründet, dass ich eine Woche hier in Bolga verbringe, eine Woche dann nach Burkina fahre und noch in einem, äh, in einem anderen Gebiet eben forsche. Und deswegen äh, plane ich da ganz klar einen Wochenrhythmus. Ich habe mir auch einen, einen ganz relativ speziellen oder einen relativ genauen Plan gemacht, äh, wann ich wo bin, was ich wann machen will. Und deswegen bewegt sich das gerade so im Wochenrhythmus. Also ich denke nicht an die ganze Zeit. Natürlich muss man immer so ein bisschen äh, das Gesamtbild im Kopf haben, was ich alles, oder was ja, was man halt alles schaffen muss. Aber momentan funktioniert das alles auf Wochenbasis. Eine Woche hier, eine Woche Burkina, eine Woche hier, eine Burkina. Wie selbstständig bist du in deiner Zeitplanung? Sehr selbstständig. Also ich pla plane und äh, ähm, teile mir das alles selbst ein. Das äh, Methodische und der ganze Background wird natürlich von meiner Betreuerin etwas gelenkt, mit der ich heute auch noch gesprochen habe. Äh, und daraufhin jetzt auch noch mal meinen mein Zeitplan, mein Zeitmanagement etwas umstellen muss. Aber äh, an sich äh, plane ich die Zeiteinteilung alles, also plane ich alles selber. Erzähl mal ein bisschen was von, äh, von dem Tagesablauf auf der Fläche. Was sind das für Flächen? Äh, was genau ähm, äh, forschst du da? Äh, wie sieht so ein typischer Tag aus? Also, ein typischer Tag, der war zum Beispiel heute. Heute bin ich um, ich habe zumindest versucht, um halb fünf aufzustehen. Das hat nicht ganz geklappt. Ich bin dann erst um fünf aufgestanden. Dann mache ich mir erstmal einen Tee, setze mich vor den Computer, schreibe E-Mails. Alles, was man so halt eben im morgendlichen, kreativen Kopf eben tut, oder was ich halt immer tue, ich habe morgens die besten Ideen, dann setze ich mich hin und äh, arbeite noch so ein bisschen ähm, am Methodischen, ich schreibe E-Mails, ich mache Sachen, die ich vielleicht abends nicht mehr machen kann, weil ich einfach zu fertig bin und dann frühstücke ich noch und dann geht es äh, so gegen sieben, halb, acht ins Feld. Das Feld ist äh, in dem Fall ähm, ja eine Dorfgemeinschaft, wenn man so will, die aber nicht aus dem Dorfzentrum und äh, den ganzen Häusern besteht, sondern es ist eine Ansammlung von verschiedenen kleinen ähm, Compounds, also Häuser, Lehmhütten, die halt eben ähm, verteilt in der Landschaft stehen und äh, um die sich dann rum die Felder äh, eingliedern. Und da habe ich meine Experimentierflächen aufgebaut. Und äh, eine Experimentierfläche nenne ich einen Block und dieser Block hat 1000 Quadratmeter. Das heißt, manchmal mit einer Grundlinie 50 x 20 Meter, manchmal 30 x 35, je nachdem, wie es eben in die Landschaft reinpasst. Auf diesen 1000 Quadratmetern habe ich drei verschiedene Treatments. Treatments sind ja verschiedene Manipulationsebenen sozusagen. Ich habe einmal ein ganz normales Grazing-Treatment. Ich habe ein ähm, Ausschluss über die kurze Zeit und einen Ausschluss über die lange Zeit. Und mit Ausschluss ist gemeint ähm, das Beweiden von, von Tieren, wie zum Beispiel Kühen, Schafen, Ziegen. Und ähm, die werden eben ausgeschlossen durch kleine Maschendrahtkäfige mhm. und äh, also über die kurze Zeit und über die lange Zeit durch einen großen 12 mal 12 Meter großen Zaun und äh, für jedes Treatment habe ich fünf äh, kleine Plots, die einmal einen Quadratmeter groß sind und auf diesen Plots mache ich dann tatsächlich die, die Untersuchungen, die ich daneben anstelle. Was ist das für ein Gelände? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ähm, ähm, so? Ähm, ist das Savanne oder ist das irgendwie so, so irgendwie mit Gebüsch oder ist das Gelände flach oder bergig? Erzähl mal ein bisschen dazu. Also von der Topographie ist es, im Englischen sagt man, gently undulating. Also es ist flachwellig, ähm, man hat keine großen Höhenunterschiede. Das bewegt sich im 10er-Meter-Bereich. Also ähm, man hat wirklich auf, ich denke mal, 100 Meter vielleicht einen Höhenunterschied von 10, 20 Metern. Also man hat keine hohen Berge und auch keine tiefen Täler. Es ist alles relativ flach. Ähm, es mh, je, nach, je nach Regen- oder Trockenzeit ähm, wechselt das Gesicht der, der, der Savanne sehr. Was habt ihr da jetzt gerade? Ist das jetzt Trockenzeit oder Regenzeit? Äh, wir haben gerade Ende Regenzeit mhm. ähm, und Anfang der Trockenzeit. Also in unserem Sommer ist hier die Regenzeit, in unserem Winter ist hier die Trockenzeit. Das ist noch auf der und Nordhalbkugel. Ne? Der Äquator ist ja noch das, mal ein paar äh, genau. Kilometerchen weiter südlich. Ne? Also von hier aus würde ich fast sagen, 2000 Kilometer weiter südlich. Mhm. Da geht er ja irgendwo da, wo Afrika diesen charakteristischen Knick von äh, Ost-West-Richtung genau. nach Nord-Süd-Richtung macht, geht er ja irgendwo durch den Atlantik durch. Ne? Genau, richtig. Also der liegt ungefähr 1000 Kilometer vor der äh, Küste von Ghana. Mhm. Ja. Ähm, ja, und je nach Regen- und Trockenzeit wechselt das Gesicht der Landschaft hier natürlich sehr stark. Man darf sich das natürlich nicht urtypisch vorstellen wie eine afrikanische Savanne jetzt äh, im Osten Afrikas in Kenia oder wie auch immer mit den äh, großen äh, Grasflächen und eingestreut dazwischen irgendwie so ein paar Akazien. Hier ist das schon sehr anthropogen geprägt und äh, man fährt alle Nase lang an Hirse, Mais und ähm, Sorgumfeldern vorbei. Also ähm, äh, halt äh, Landbau wird er betrieben. Anthropogen heißt ja. äh, der Mensch macht Sachen da. Genau, genau. Also Es ist jetzt keine typische äh, Savanne, wie man sie sich jetzt aus dem, aus dem Afrika-Bilderbuch vorstellt. Mhm. Und ähm, ich habe Ehrlich gesagt war ich auch anfangs etwas enttäuscht von der Landschaft, weil sie sehr untypisch ist. zeit wenn die ähm, Früchte noch nicht so hoch stehen, so ein bisschen durch die Landschaft fährt und links und rechts guckt und den Blick schweifen lässt, dann könnte man auch tatsächlich, ich denke, man wäre irgendwo in Deutschland. Also wenn wenn es grün und saftig ist, dann hat es wenig vom typischen Afrika, was man so kennt. Hm. Wie ist die Infrastruktur insgesamt? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, man könnte glatt denken, dass man in Deutschland ist, äh, dann bezieht sich das auf die Vegetation, denke ich. Ja, also absolut auf die Vegetation. Also gut, Infrastruktur. Ich meine, ähm, ja, wir haben asphaltierte Straßen hauptsächlich. Die Hauptstraßen sind natürlich asphaltiert, wenn man dann eben in die äh, dörflichen Regionen reinfährt, dann fährt man schon über Sandpisten. Und manchmal fährt man auch einfach komplett offroad über äh, Felder und Wiesen. Hm. Und wie sieht das mit eurer Versorgung aus, äh, um so einen kleinen Schlenker mal zu machen? Irgendwie was, Wenn du sagst, du frühstückst, was gibt es denn zu essen? Äh, du, was trinkst du? Ähm, kann man da das Wasser aus der Leitung trinken? Oder ist man da in ständiger Gefahr, sich irgendwie da die äh, Scheißerei zu holen? Ähm, ja, mit der Versorgung, das ist natürlich hier etwas äh, anders als in Deutschland. Ähm, man versucht nicht, sich natürlich als Europäer ähm, auch seinen Gewohnheiten entsprechend zu ernähren. Das heißt, man ist relativ viel versucht viel Brot zu essen. Man versucht sich irgendwie mit Sachen, die man eben aus Europa kennt, über Wasser zu halten. Das geht auch. Hier gibt es ein, zwei Leben, wo man eben solche Sachen kaufen kann die sind natürlich verhältnismäßig teuer. Also sind nicht wirklich viel teurer als in Deutschland, das nicht. Aber man könnte sich durchaus günstiger ernähren, wenn man zum Beispiel einheimische Kost äh, kaufen würde, auf dem Markt einkaufen würde, an den Straßenständen verschiedene Reissachen. Oder, oder äh, ähm, es gibt Sachen wie zum Beispiel Fufu oder t oder Banku, das sind meist so äh, Maismehl oder, oder Hirsemehl, ähm, Klöße, die man dann halt mit, mit äh, Soße isst. Mhm. Ähm, man, kann, also, man kann auch äh, abgefülltes Wasser in Plastikflaschen kaufen, was komischerweise hier in Ghana niemals Kohlensäure hat. Also irgendwie Kohlensäure kenne die nicht. Deswegen ist das Wasser ziemlich langweilig. Was hier allerdings der ganz große Verkaufsschlager ist, weil es eben furchtbar billig ist, ist gefiltertes äh, Leitungswasser. Mhm. Und äh, da machen die Leute natürlich so ein kleines Business raus. Jeder, der sich so eine Filteranlage irgendwie in China bestellt, der kann halt einfach ganz normales Leitungswasser äh, über einen chemischen Filter in kleine Sachets heißen die abpacken. Das sind kleine Plastiktüten. Und äh, in diese Plastiktüten passt jeweils ein halber Liter. Hm. Und diese Sachets werden dann in große Säcke gepackt, wo man dann 30 Stück für ein CD oder ja, zwei series bekommt. Sind ungefähr wie viel Euro? Günstig. Zwei CDs, der Wechselkurs ist gerade bei 1 zu 2,69, also das sind vielleicht 70 Cent oder sowas, wenn ich mich nicht komplett verkalkuliere. Also es ist, ähm, das ist überschaubar, das ist relativ günstig eigentlich. Dafür, dass es natürlich Leitungswasser ist, ist es schon noch, schon noch teuer, aber ähm, es ist auf jeden Fall günstiger als jetzt so ein so eine Box mit ähm, das Wasser, das man hier meistens trinkt, heißt Voltic. Ähm, das kostet dann aber auch 18 CDs. Also das mhm. ist dann irgendwie äh, in ganz anderen Größendimensionen halt dann käuflich zu erwerben. Ich habe das früher... Früher, letztes Jahr und Anfang des Jahres auch immer selber noch getrunken. Mittlerweile bin ich auf dieses gefilterte Wasser umgestiegen, was teilweise etwas chlorig, etwas plastikmäßig schmeckt. Aber es ist ganz unbedenklich und man kann es wirklich trinken, bis auf den Geschmack. Ist es ist vollkommen in Ordnung. Was macht man mit den Tütchen? Äh, tja, was man hier mit allen Tütchen macht, wegschmeißen. Und zwar nicht in irgendwelchen Mülleimer, sondern einfach in die Landschaft. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, was es hier gibt. Es gibt keine oder kaum öffentliche Mülltonnen. Wenn es welche gibt, werden sie missachtet und eine Stadtreinigung gibt es eigentlich so auch nicht. Also es gibt ein paar Leute, ähm, die Müll aufsammeln, aber das ist ein, eigentlich ein ganz klassischer Kampf gegen Windmühlen. Hm. Ähm. Also ich, ich persönlich sammle sie natürlich und bringe sie dann immer wieder mit ins Gästhaus und schmeiße sie da, da dann in die Mülltonnen. Also ich schmeiße sie jetzt nicht irgendwie äh, kreuz und Quer durch die Gegend. Ähm, äh, von der Versorgung her, so mit äh, Essen, Lebensmitteln, täglichen Bedarfsartikeln und so weiter, äh, geht das auf deine eigene Kappe? Oder wie finanzierst du das? Musst du das selber bezahlen? Das, das muss ich selber bezahlen, ja. Das ist der Deal bei unserem, ich bekomme ja wie meine äh, Kollegen auch ein Stipendium vom Zentrum für Entwicklungsforschung. Und da wurde von vornherein ausgehandelt, dass wir einen relativ hohen Stipendiensatz bekommen. Dafür aber unsere Verpflegung, unsere Unterbringung hier in Ghana bzw. Burkina dann selbst finanzieren müssen. Du sagst jetzt, du bist in einem Gasthaus untergebracht. Ist das ein Guesthaus, das mit der, mit der Uni zu tun hat? Oder ist das allgemein irgendwie ein, ja, weiß nicht, wie ein Hostel oder eine Herberge, wo Hans und Franz übernachten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, das ist ein ganz äh, eigenes Gasthaus vom Projekt. Die haben hier in Wolga dann eben ein leerstehendes mhm. Haus, wovon es hier relativ viele gibt, weil die Leute wahnsinnig viel bauen und dann irgendwie versuchen, das äh, zu vermieten. Jedenfalls dieses Haus wurde vom Projekt angemietet und das ist auch wirklich nur fürs Projekt und da können dann auch nur Leute eben übernachten, die im Projekt arbeiten. Mhm. Wenn du auf deiner Fläche da bist, da fährst du täglich hin und fährst dann abends wieder ins Gästehaus. Es ist nicht so, dass du da irgendwo kampierst, Feldbett, irgendwie draußen so, der ganz romantische Afrika-Forscher, sondern du fährst dann jeden Abend wieder nach Hause. Genau, so sieht's aus. Also es ist auch nicht weit von hier, aber das sind vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde, bis dahin, wo ich hier in Bolga arbeite, also in der Nähe von Bolga. Wie kommst und, du dahin? da hin? Ähm, wir haben Fahrer im Projekt, wir haben auch Projektautos und ähm, die sind dann halt auf Abruf bereit. Mhm. Die informiert man dann am besten am Abend vorher noch, irgendwie, wann man los will. und ähm, Oder man kann das auch morgens machen und dann halt sagen, kannst mich mal eben kurz da und da hinfahren. Und ähm, ja, okay. es ist halt für, für Doktoranden im Projekt eben nicht erlaubt, selbst zu fahren. Ja. Es hat versicherungstechnische Gründe und ähm, an, anfangs war ich ein bisschen enttäuscht, dass wir halt nicht selber fahren dürfen, aber mittlerweile bin ich auch ganz froh drum, denn der Verkehr ist hier manchmal etwas chaotisch. Und wenn du den ganzen Tag in der Sonne gestanden hast und dein Gehirn gebraten hast, dann willst du auch nicht mehr unbedingt Auto fahren, sondern einfach nur dich mal kurz zurücklehnen und ein bisschen entspannen. Wann kommst du morgens dann äh, an auf der Fläche, wo du äh, dann wirklich forschst den Tag über? Also momentan schaffen wir es erst so gegen acht. Das ist ziemlich spät, da die Sonne schon so gegen halb sechs äh, oder sechs aufgeht. Zumindest sind die Lichtverhältnisse um halb sechs schon so, dass man auf jeden Fall arbeiten könnte. Mhm. Das ist natürlich immer, man muss da auch auf andere Leute Rücksicht nehmen, die eben auch... Ähm, auf die gleichen oder in die gleiche Richtung fahren, da muss man auf die warten und dann ist vielleicht der Fahrer auch etwas spät und dann kann man halt nicht immer so, wie man gerne möchte. Als ich jetzt letzte Woche in Nasinga war, das ist ein äh, Schutzgebiet in Burkina, ähm, da sind wir dann jeden Morgen um, also ich bin so ein um Viertel nach vier, halb fünf aufgestanden, so dass wir dann... Um spätestens sechs eben losfahren konnten. Hm. Und wenn du dann, äh, du sagst es nah bei, dann denke ich mal, du bist so irgendwann äh, nach achte dann wirklich äh, auf dem Feld. Was hast du heute Morgen als erstes gemacht, als du da ankamst? Das erste, was ich gemacht habe, arbeitstechnisch ist, ähm, und das habe ich eigentlich auch den ganzen Tag gemacht, ich habe Vegetationsaufnahmen gemacht auf all den kleinen, einmal ein Quadratmeter großen Plots, die ich habe. Heißt, du hast nachgeguckt, was wächst da und dir das aufgeschrieben? Oder wie muss genau. man das Oder richtig Fotoaufnahmen? Äh, sowohl als auch. Also du, ähm, ich habe die ja letztes Jahr ausgelegt, ich habe die permanent markiert mit äh, Magneten. Magnete, Magnete oder mit Magneten. Ist ja auch egal. Ähm, und die äh, kann man dann eben halt wiederfinden. Und dann setzt du dich davor mit einem Blatt Papier, was, also mit einem Fee, sogenannten Fieldsheet, wo du halt verschiedene Zeilen und Spalten hast und verschiedene Felder, wo du halt Sachen eintragen kannst. Und dann schreibst du da ganz stupide auf, ähm, welche Pflanzen da wachsen, wie die Oberflächeneigenschaften des Bodens sind, wie viel Feinmaterial da ist, wie viel äh, Feinsand, wie viel Sand, wie viel Kiesanteil der, der, die Oberfläche hat. Du schreibst, wie gesagt, die, Pflanzen, die Pflanzenarten auf, ähm, misst die durchschnittliche Höhe, äh, bestimmst die Phänologie, also den, das Stadium, in dem sie sich gerade befinden, mhm. ob es jetzt ähm, gerade anfängt zu wachsen oder ob sie blühen oder ob sie schon anfangen zu sterben. Ähm, und dann, äh, das Wichtigste, ist eben die prozentuale Schätzung äh, auf auf, den, ähm, auf dem Quadratmeter. Und äh, ich hatte mir bisher vorgestellt, du hast da, äh, weil du erzählst von Einzäunungen und so weiter, ich hatte mir das so vorgestellt, dass dann da irgendwie irgendwelche Stöcke im Boden stecken oder irgendwelche Schnüre gespannt sind. Wenn du sagst Magnete, du vergräbst ein Magnet äh, und hast dann irgendeinen Detektor, mit dem du den wiederfindest und kannst dann so genau. feststellen, wo dein was genau jetzt da dein äh, äh, kleiner Quadratmeter ist, den du jetzt gerade angucken willst oder wie? Genau, also das ist einfach nur zur Sicherheit. Also ich, ich habe ja wie gesagt die einzelnen Blöcke und an den Blöcken, man kann sie sich wirklich einfach wie einen rechteckigen Block von der Aufsicht halt her vorstellen. Und da habe ich an, an, den, an der Grundlinie A, B an den Eckpunkten jeweils Magnete vergraben und an dem Punkt D, also wie so ein Koordinatensystem, kann man sich das vorstellen. Und in dem Koordinatensystem liegen halt ver verstreute Punkte. Hm. Von denen habe ich natürlich die, die kartesischen Koordinaten. Ich habe da zusätzlich Magnete vergraben. Und dann habe ich sie noch, so wie du auch schon gemutmaßt hast, mit kleinen, mit, ja, mit so Nylonfäden, also dickeren Nylonfäden, Abgespannt, ähm, habe einfach an alle vier Ecken der kleinen ein, ein Quadratmeter Plotz äh, Nägel in den Boden reingehauen und mit Fäden abgespannt. Also das ist natürlich eine sehr unsichere Methode, weil ähm, wenn da jemand drüber läuft oder wenn da Tiere drüber laufen, die reißen die raus. Manche Leute klauen die auch. Ähm, dafür sind dann die Magnete da. Dadurch, dass ich aber auch einen Feldassistenten vor Ort habe, ähm, kennt er sich ziemlich gut auf den Flächen aus und kann mir auch jedes Mal dabei helfen, wenn ich irgendwie ratlos davor stehe und nicht weiß, wo jetzt die nächste Fläche ist. Ähm, das gilt aber natürlich. Womit suchst du die ja. Magneten? Ja, mit einem Magnetendetektor, mit einem ähm, Magna-Track. Das ist ein, ja, ein langer gelber Stab mit mhm. einer äh, akustischen Signal. Und je nachdem, wie nah du dann halt an einen Magnet, beziehungsweise was auch etwas irritierend sein kann, an eine Metallfläche kommst, desto äh, penetranter und lauter wird eben das äh, Signal. Also du hast keine Codierung oder sowas auf deinem Magneten und weißt dann, das ist hier Co äh, Magnet XYZ. und daneben Nein, nein, nein, nein. Das, ist ganz, das ist ganz archaisch. Das ist einfach nur ein tatsächlich wirklicher Magnet. Mhm. Ähm, und der Magnetdetektor misst halt eben die... Ähm, das Magnetfeld. Und je näher du dann eben an dem Magnet dran bist, desto lauter wird das. Das ist wie so ein, na, na, wie so ein, wie so ein Metalldetektor, hm. aber nicht mit so einem runden Ding, sondern es ist einfach nur ein gelber, langer Stab. Ja. Ähm, und äh, wie lange machst du das dann? Also wie, wie viel von deinen Plots schaffst du an so einem Vormittag? Wie lange also ich, dauert das, so einen Quadratmeter ja. zu äh, äh, aufzuschreiben? Ähm, mittlerweile geht das relativ schnell, also wenn ich wenn ich schnell bin und gut dabei bin und ähm, nicht alleine arbeiten muss, dann dauert so ein Quadratmeter vielleicht zehn Minuten. Ja. Und es kommt auch immer auf die Artzusammensetzung an, es kommt immer darauf an, wie viele Arten da stehen, ähm, es kommt darauf an, ob der jetzt dicht bewachsen ist oder nicht so dicht, also es ist dann schon, ähm, je nachdem wie der aussieht, ist das dann ein bisschen unterschiedlich mit der Aufnahme. Wann ist endgültig Feierabend? Also wann ist, die, wann ist die Sonne zu hoch, als dass du noch was tun könntest? Wenn man einen Sonnenschirm dabei hat, nie. <lacht> Hattest du heute einen dabei? Ja. Ähm, allerdings muss man schon sagen, dass, also heute haben wir von acht bis halb eins gearbeitet und dann war es auch schon echt dann ging die Diskussion schon los so wie heiß ist es in der sonne und äh, meine füße brennen gerade und dann ist es halt auch einfach also man muss dann auch einfach pause machen auch wenn mich halt immer die äh, ja, der stress in den nacken packt und äh, ich immer sage ich muss aber noch ein bisschen mehr schaffen und ich würde jetzt gerne einfach weiterarbeiten ich habe halt noch andere leute dabei ich habe momentan zwei praktikanten dabei aus äh, bonn da muss man aber einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und sagen, okay, ähm, jetzt machen wir einfach mal eine Pause. Also das äh, ist dann halt für mich auch gut und für die sowieso. Und ähm, heute haben wir dann nochmal von halb eins bis, lass mich lügen, Viertel nach zwei, glaube ich, halb drei Pause gemacht. Ja, ich habe jetzt schon die beiden Praktikanten und den Feldassistenten. Der Feldassistent ist ähm, local von vor Ort. Genau, der Feldassistent, äh, der Donald heißt der. Der wohnt ähm, da äh, in Anyabisi, also das, diese, diese kleinräumige, lokale, dieser kleinräumige lokale Ort heißt Anyabisi. Da gibt es dann noch ähm, Agathe BC und Amore BC. Naja, und ähm, der Donald ist eben ähm, ein Feldassistent oder mein Feldassistent vor Ort, der. Ähm, den ich letztes Jahr kennengelernt habe und mit dem ich auch echt einen wunderbaren Glücksgriff gemacht habe, weil das ist ein richtig intelligenter, smarter Kerl und der macht sau viel für mich, auch wenn ich nicht da bin und ähm, nimmt eine Menge Daten auf und ich bin wirklich froh, dass ich den habe. Und ähm, ähm, wer ist sonst noch vor Ort, äh, äh, außer äh, wenn die Praktikanten jetzt nicht da sind, die werden ja nicht die ganzen dreieinhalb Monate da sein, sondern sind wahrscheinlich relativ kurz nur da. Äh, doch schon, also also wir hatten bisher vier Praktikanten. Die Kerstin war von Juli bis Anfang, Mitte August da. Dann kam, glaube ich, irgendwann der Nick. Der war bis jetzt vor zwei Wochen da. Dann ist mit mir zusammen Rebecca gekommen. Rebecca bleibt sogar... Ich, also macht bis zum 20. oder 30. Ihr Praktikum, also auch fast dreieinhalb Monate. Mhm. Und dann ist noch der Lukas da, der macht bis zum 15. November sein Praktikum. Also ähm, die sind schon eine ordentliche Zeit hier und die hauen auch ordentlich mit rein. Äh, ich treibe die natürlich auch an, aber ich muss den halt dann auch mal ein bisschen Ruhe zugestehen. Und die machen das, das ist quasi deren Studienpraktikum Praktikum. Genau, also einige machen es halt verpflichtend, lassen sich das halt anrechnen, andere machen es einfach nur wegen der Erfahrung mhm. und ähm, ja. Und äh, in welchem Semester sind die? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß, der Lukas ist glaube ich im dritten Semester, der macht seinen Bachelor in der Geografie und ähm, die sind jetzt noch nicht alle, noch nicht so ganz weit. Also, ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt nicht ganz genau. Wer, wer hat da die Leitung? Du sagst, du treibst die an. Äh, war das jetzt schon die ganze Truppe, die da vor Ort ist? Ähm, oder wer, äh, wie, wie ist denn da so die, die Hierarchie aufgebaut? Wer ist da für wen verantwortlich? Wer guckt da nach wem? Also in unserer kleinen Gruppe jetzt momentan äh, habe ich das Gefühl, oder was heißt, habe ich das Gefühl, äh, bin ich der Chef. Also ich äh, sie sind momentan wirklich ausschließlich mit mir und für mich da. Und äh, man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass die jetzt irgendwie im ganzen Projekt rumgereicht werden, hm. sondern es ist in unserem Projekt eben so, dass es verschiedene Work Packages gibt. Äh, das teilt sich auf in Bereiche von 1 bis Fünf, glaube ich, und je nachdem, in welchem, in welchem Teilbereich man ist, hat man halt verschiedene Wissens oder wissenschaftliche Bereiche. Also es geht über Soziologie, äh, Hydrologie, äh, Bodenkunde bis halt zu uns zu den und und äh, irgendwie Risk Management und keine Ahnung was. Und äh, wir sind eben im Work Package 2.2. Das ist Rangeland Monitoring. Hm. Und äh, die Praktikanten sind jetzt tatsächlich nur in unserem Work Package, also die ähm, sind sozusagen jetzt momentan mir unterstellt. Deine Betreuerin sitzt aber in Bonn und ihr äh, sprecht dann regelmäßig miteinander. Äh, meine Betreuerin sitzt in Köln, also das ist ja immer so ein bisschen in der universitären äh, Maschinerie ist das ja eigentlich immer so ein bisschen relativ, wo man sitzt. Mhm. Äh, man kann Dadurch, dass es halt auch ein Zusammenschluss von verschiedenen deutschen Unis ist, von Rostock bis Würzburg, irgendwie alles dabei, muss man jetzt nicht unbedingt in Bonn sitzen, weil das Zentrum für Entwicklungsforschung, das die ganze Sache leitet, in Bonn ist. Also sie sitzt in Köln und ich eben auch und ja, wir unterhalten uns regelmäßig, schreiben E-Mails und sind dann eben so im Kontakt. Das heißt, du hast vor Ort, äh, sie ist deine, ja, wenn man von Vorgesetzten reden kann, aber sie ist deine direkte Vorgesetzte, ja? Äh, ja, meine direkte, genau. Also sie, ist, äh, also sie Anja Lindstetter, äh, ist äh, meine Vorgesetzte und auch Kollegin, äh, ist aber nicht die leitende äh, Professorin, hm. sondern der leitende Professor ist eben Sebastian Schmidtlein, der bis vor kurzem noch an der Uni Bonn war, jetzt aber äh, Anfang des Jahres an die Uni Karlsruhe gewechselt ist. Hm. Und das, das heißt dann, äh, vor Ort bist du dann wirklich derjenige, der äh, den Plan haben muss, gucken muss, dass äh, die Sachen äh, getan werden und äh, ja die nötigen Daten, die man dann eigentlich für die Forschung braucht oder für das größere Gesamtbild dann zusammenkommen, ja? Genau, also das ist ja auch eben, ich meine, ich bin mehr oder weniger nur sehr, mir selbst äh, verantwortlich. Und ich muss natürlich auch sehen, dass ich meine Daten bekomme und ähm, mit hilfe der Praktikanten ähm, ist das natürlich eine schöne Sache, weil ich da mich sehr auf, auf die Leute verlassen kann. Aber ich muss natürlich auch planen und antreiben und äh, in verschiedene Richtungen lenken, sodass ich eben das bekomme, was ich eben brauche. Was habt ihr nach eurer Mittagspause gemacht? Nach unserer Mittagspause sind wir auf den AFO3 Block gegangen und haben das gleiche stupide Spiel gespielt wie auch auf dem vorherigen AFO2-Block. Und wobei, also, wodurch unterscheiden sich die beiden Blöcke? Äh, einfach nur durch die Zahl 2 und 3. <lacht> dass, sie, dass sie an verschiedenen Orten liegen. Also äh, mein Blockdesign sieht eben vor, dass ich auf drei verschiedenen Hangpositionen ähm, jeweils vier Blöcke habe. Also, das heißt dreimal vier Blöcke, das heißt zwölf Blöcke, A15 Plots macht zusammen 180 Plots. Und diese äh, verschiedenen Zahlen pro Handposition, also ich äh, habe einmal auf den ähm, Ablendflächen, also auf den, wirklich auf den, naja, wenn man so will, auf den Höhenzügen, darf man sie natürlich nicht so vorstellen wie den Haarstrang oder wie das Rothaargebirge oder wie auch immer. Ähm, auf den höheren Flächen habe ich vier Blocks, auf den äh, Fußhangflächen habe ich vier Blocks und in den richtigen, naja, so kleine Inland-Valleys heißen die, wo das Wasser dann ähm, der, ähm, der Schwerkraft folgend halt abfließt, habe ich dann auch noch Blöcke. Und die unterscheiden sich einfach nur durch ihre Topografie, dass auf den oberen halt trockener ist, auf den mittleren halt etwas feuchter und auf den unteren ganz feucht. Und ähm, heute war ich aber lediglich auf den mittleren Blöcken, die sich eben äh, nicht sehr durch ihren Artbestand unterscheiden. Und äh, wodurch wird jetzt die unterschiedliche Beweidung äh, sichergestellt? Also ähm, ich kann mir vorstellen, eine Fläche, wo man einfach die natürliche Vegetation haben will, da macht man einen Zaun drumherum und wartet einfach ab, was passiert. Aber wie stellst du sicher, dass äh, du immer die gleiche Art von Beweidung auf den Flächen hast, auf denen du Beweidung haben willst? Ich meine, du wirst ja jetzt nicht irgendwie Tiere hüten. Nee, das mache ich nicht. Das machen die Leute schon selber. Ich habe den ja auch ich kommuniziere mit denen und äh, lasse die auch äh, einfach an den ganzen Sachen teilhaben. Und ich sage denen natürlich explizit, äh, haltet nicht eure Tiere von meinen Flächen fern, sondern haltet eure Tiere von den Zäunen fern. Mhm. Ähm, auf die Fläche sollen die Tiere natürlich drauf. Ähm, das passiert hier während der Regenzeit, während eben die, die äh, Hirse und der äh, Mais wächst. Ähm, Setz mal an, wenn, die, wenn, der, wenn der Mais und die Hirse wächst. Du hattest gerade ein Loch. Okay, also wenn Mais und Hirse wächst, werden die natürlich angeflockt, die Tiere, sodass sie nicht in die Felder reinrennen und sich da irgendwie verköstigen können. Ähm, da habe ich den Leuten dann natürlich gesagt, ihr sollt die ruhig auf die Flechten stellen, weil ich will ja die Beweidung da haben. Äh, was eben nur ein bisschen problematisch ist, sie sollten halt eben etwas von den Zäunen weggehalten werden. Wenn sie nämlich zu nah an den Zäunen sind, dann tendieren sie dazu, eben die Zäune ähm, ein bisschen einzudrücken oder eben halt zu versuchen, an die an die Gräser zu kommen, die halt in den abgezäunten Flächen stehen, die jetzt nach einem Jahr schon teilweise echt äh, bemerkenswert anders äh, daherkommen als eben die nicht abgezäunten Flächen. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns, ne? absolut. Absolut, also in dem Fall äh, hundertprozentig. <lacht> ähm, nachdem du dann jetzt dein, äh, deinen Nachmittag auf äh, mit gleichem Spiel AFO auf andere AFO3. Genau, deinen Nachmittag auf AFO3 verbracht hast. Äh, wie lange habt ihr da gezählt heute? Äh, wir waren ziemlich schnell. Ich habe auch äh, in der Mittagspause eine Ansage gemacht, dass ich auf jeden Fall diese beiden Blöcke heute fertig machen muss. Dann gibt es Samstag auch einen freien Tag. Ah. Und äh, deswegen haben wir, auch, haben wir auch richtig reingehauen und äh, haben da, ich denke mal so, von, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber von halb drei ungefähr bis Viertel nach vier, halb fünf verbracht und 15 Plots halt äh, besampelt. Aha. Und äh, dann ist dann ist Schluss da um äh, Viertel nach fünf gewesen und ihr seid zurückgefahren. Genau. Dann habe ich halt einfach unseren Fahrer angerufen, der ist dann eine halbe Stunde später gekommen, hat uns abgeholt und zum Gästehaus wieder gefahren. Ähm, man hört ja immer apropos Anrufen: äh, In Afrika ist Mobiltelefon äh, viel sicherer und weiter verbreitet als irgendwelche Festnetzleitungen. Also du hast da auch ja. ein Netz dann äh, äh, da im Gelände. Ja, also da, wo ich jetzt bin, das ist ja jetzt nicht so weit ab vom Schuss, da hast du ohne Probleme Netz. Es gibt natürlich dann wieder äh, Orte, wo, wo du ähm, überhaupt gar kein Netz hast. Also es ist äh, sehr standortbedingt. Also mhm. man hat kein flächendeckendes Netz dafür, aber wenn, wenn man halt eben Netz hat, äh, eigentlich immer ein relativ gutes Netz. Wenn du wieder zurück im Guesthouse bist, äh, was, was machst du dann? Äh, also das erste, was ich gemacht habe ist ähm, Wasser geholt. Und zwar habe ich Wasser in eine Waschschüssel umgefüllt und bin dann duschen gegangen. Ähm, wahrscheinlich mit Schöpftechnik. Naja, mit Schöpftechnik, ja, mit, mit den Händen. Obwohl unser Gästehaus eigentlich relativ modern ist, gibt es momentan ein massives Wasserproblem. Und ich weiß nicht, ähm, man sagt, man munkelt, es wäre regional bedingt, aber ich habe irgendwie das äh, das, den leisen Verdacht, dass das Problem... Ähm, auch ein bisschen was mit der Lage dieses Hauses zu tun hat, weil wir wirklich ähm, seitdem ich jetzt letzten Sonntag hier angekommen bin und heute ist, was ist heute? Dienstag? Ja. Heute ist es äh, nee, Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ja, ja, heute ist Mittwoch. Ähm, hatten wir nur einmal für richtig fließend Wasser. Und das ist wirklich ein bisschen nervig. also ähm, Das ist auch so ein Punkt, bei dem ich mich immer etwas aufrege, weil ich zahle hier schließlich Geld und dann erwarte ich auch ein gewissen Standard. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt verlange, dass wirklich Wasser aus der Leitung fließt, aber hier hat eigentlich jedes äh, etwas besser ausgestatteteres Haus äh, hat eben einen Reservetank, den wir auch haben, aber halt eben aufgebockt auf einem, auf einem großen Betonfundament, das halt dann eben als als Reserve an die, an die Wasserleitung angeschlossen wird. So einen eigenen kleinen Wasserturm sozusagen. Genau, richtig. Das haben hier ziemlich viele Häuser, das ist auch gang und gäbe, weil es öfter mal Probleme mit dem Wasser gibt. Wir haben, das, wir haben zwar nur diesen, diesen Tank, eben nicht halt äh, auf, einem, auf einem Turm stehen, deswegen muss man sich dann, wenn man duschen will, eben äh, mit einem Eimer oder mit einer Schüssel eben zu dem Tank begeben und frisches Wasser holen. Wie ist das Gästehaus ausgestattet? Wie muss man sich das vorstellen? Was für Räume gibt es da? Wie viele Räume habt ihr zur Verfügung? Also, das ist eigentlich ähm, schon für, für diese Verhältnisse und auch, also wenn man es sich so von außen betrachtet, ist es schon ziemlich fancy. Also, sieht schon gut aus. Ähm, es ist ein relativ großes Haus mit zwei, vier, naja, so viele. Es sind äh, vier Einbettzimmer und ein Zweibettzimmer. Dann ist es noch ein kleineres Gebäude. Ähm, eigentlich ist das halt äh, ge geplant für die Angestellten. Ja. Ähm, da gibt es dann aber auch noch mal so ein kleines, ja, wie so ein Büro und in einem Teil wohnt halt ein Fahrer von uns. Und dann gibt es da noch so eine Art Notzimmer. Also es ist halt ein großes, so ein kleines Gebäude. Da gibt es halt einen großen Aufenthaltsraum, ja, äh, ja so, eine, so, eine, so eine Halle. Also Halle ist jetzt auch übertrieben, ist jetzt nicht riesig groß. Ähm, dann gibt es noch eine Küche, und ähm, ja, den Innenhof. Und ja, das war es eigentlich. Und wie sind die Zimmer ausgestattet? Ihr habt da ganz normale Betten oder ähm, genau. bringt ihr euer ja, also, Zeug selber mit? Oder wie ist das? Nö, nö, nö. Also es äh, sind ganz normale Metall, ähm, Metallgestängebetten mit äh, etwas schmiedeeisernen Formen und Schnörkeln. Und also es ist eigentlich, eigentlich ganz herkömmlich. Ich habe eine Klimaanlage, ich habe einen Schrank, ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Stuhl. Ähm, eigentlich alles, was man so braucht. Vor den Fenstern oder in, im Raum vor dem Fenster sind halt Gitter. Man ja. fühlt sich so ein bisschen wie im Gefängnis. Aber ähm, ich glaube, das ist hier alles so ein bisschen sicherheitsfanatisch. Also ist um jedes Haus ist auch irgendwie eine Mauer gebaut und, und Stacheldraht oben drauf. Und ich finde das ein bisschen übertrieben, aber gut. Ähm, wenn du sagst, es gibt Probleme mit dem Wasser, wie sieht es mit dem Strom aus? Offensichtlich hast du Strom gerade. Ähm, da sieht es momentan sehr viel besser aus. Also Stromausfall hatten wir bisher, seitdem ich hier bin, nur einmal. Das war bei den letzten Malen aber auch etwas äh, extremer. Also das kann dann schon mal vorkommen, dass dann halt irgendwie für, für ein, zwei Stunden der Strom weg ist. Aber so extrem wie mit dem Wasser ist es jetzt nicht. Nachdem du äh, dich geduscht hast, äh, wie geht es dann weiter? Nachdem ich mich geduscht habe, also heute zumindest, ähm, bin ich dann erstmal, also erstmal habe ich Rebecca meine Festplatte gegeben, weil die äh, sich ein bisschen Musik von mir kopieren wollte, beziehungsweise äh, eine Sicherungskopie anlegen wollte. Ähm, und dann, naja, dadurch, dass es eben so ein bisschen geregnet und gewittert hat, bin ich erstmal rausgegangen und habe versucht, ein paar Blitze einzufangen. Habe auch ein, zwei schöne Fotos gemacht und habe mich dann noch gegenüber in den Jik Jikene Cool Drink Spot gesetzt. Also es ist einfach so eine Bretterbude, wo sie halt Bier verkaufen. Habe mich da hingesetzt und ein Bier getrunken und äh, Fotos gemacht. Und eigentlich hätte ich noch etwas arbeiten müssen, aber das habe ich mir heute geschenkt. Das heißt, du hast dann auch, wenn du von der Fläche kommst, musst du gucken, was du noch zu tun hast, aber hast dann auch, wenn du willst, dann auch Freizeit. Ja, also es ist halt, äh, naja, dadurch, dass man halt nur sich selbst verantwortlich, äh, sich selbst gegenüber verantwortlich ist, muss man halt immer sehen, habe ich jetzt genug getan, kann ich mir jetzt frei nehmen oder muss ich jetzt noch was tun, es ist halt immer so ein Für und wieder so ein Abschätzen und naja, wenn man halt den ganzen Tag ähm, unterwegs war und physische Arbeit geleistet hat, dann ist man selten dazu in der Lage, noch psychische Arbeit zu leisten. Und dann geht eben der, ähm, der Kreislauf von neuem halt morgens früh los, wenn man dann eben wieder ein bisschen mehr Energie hat, dass man dann halt meist noch ein bisschen kreativ Arbeit macht, Planungen. Ähm, E-Mails schreiben und sowas. Was macht ihr an eurem freien Tag? Wenn du sagst, äh, du hast äh, versprochen, wenn äh, heute die Fläche fertig wird, gibt Samstag einen freien Tag. Ähm, müsst ihr gucken, wann ihr freie Tage habt oder habt ihr generell, ist der Sonntag dann sowieso Sonntag oder wie geht das? Ähm, also was wir an unserem freien Tag machen, das ist jedem selbst überlassen. Mein freier Tag ist in dem Sinne kein freier Tag, sondern einfach nur ein freier Tag vom Feld. Also ich arbeite eigentlich wirklich sieben Tage die Woche. Ich muss mich wirklich zwingen. Ich, also seitdem ich hier bin, hatte ich nie wirklich einen richtig freien Tag. Also ich habe immer irgendwie was getan, weil ich, wenn ich mir dann irgendwie frei nehme, dann doch irgendwie schlecht vorkomme und dann denke ich, jetzt muss ich doch noch was machen und jetzt äh, könnte ich doch noch irgendwie ein paar Daten eingeben oder jetzt könnte ich doch noch irgendwie was wiegen oder wie auch immer. Ähm, das ist dann aber auch nicht so schlimm, weil es einfach physisch nicht so anstrengend ist. Ähm, meine freien Tage hier kann ich auf jeden Fall an einer Hand abzählen, seitdem ich hier bin. Was machst du an einem freien Tag außer im Bett liegen und die Decke angucken? Ähm, die Möglichkeiten sind natürlich sehr beschränkt. Äh, dadurch, dass es halt, also es ist halt keine, keine europäische Stadt. Man hat hier keine Freizeitangebote, jedenfalls keine, die ich wirklich kenne. Man kann natürlich sich in die Stadt begeben und einfach schlendern und gucken und dies und das machen. Aber bei 40 Grad in der Sonne oder im Schatten ziehe ich jetzt an einem freien Tag lieber vor, mich im kühlen Zimmer aufzuhalten, statt draußen zu sein. Denn wenn ich arbeite, bin ich eigentlich immer draußen und an der Sonne. Deswegen brauche ich die nicht noch, wenn ich einen freien Tag habe. Wovon leben die Einheimischen da? Ähm, also, es ist zwar die Provinzhauptstadt, aber es scheint ja doch relativ klein zu sein. Äh, der Großteil der Leute, die eben nicht in Bolga, sondern rundherum wohnen, äh, sind einfach Subsistenzwirtschaftler. Die leben vom eigenen Feld, von den eigenen Tieren. Ähm wenn es dann halt in die Stadt nach Bolga reingeht, dann hast du unheimlich viele ähm, Einzelhandelsverkäufer, also Frauen oder Männer, die mit Waren auf den Kopf rumlaufen und Sachen verkaufen, sei es Lebensmittel, sei es äh, Klamotten zum Anziehen. Dann hast du unheimlich viele äh, Verkaufsstände, wo es was zu essen gibt, wo es ähm, täglich... Äh, oder, ja, wo es Sachen für den täglichen Nullbrauch gibt, oder naja, alles, was man halt so braucht. Ich glaube, der Großteil der Menschen, habe ich zum Beispiel, das Gefühl, lebt vom, vom Handel. Hm. Jetzt ist es Abend. Äh, abends äh, sitzt du dann da und äh, skype zum Beispiel, ja? Mhm. Wie, viel Kontakt, wie viel Kontakt hast du so nach Hause? Wie oft sprichst du mit Emily? Jeden Tag. Also, also. Ähm, Sprechen jetzt, wenn ich in Bolga bin, nicht unbedingt jeden Tag. Also ich habe heute zweimal mit dir telefoniert. Ähm, da ich ja hier Internet habe, ähm, beschränken wir uns dann meistens aufs Schreiben über Skype. Ja, ähm, und ähm, das geht ja jetzt ja auch komplett über Internet. Ähm, wie sind da so die, äh, ich meine, die Verbindungsqualität hören wir jetzt hier alle, aber ähm, was bezahlst du da zum Beispiel, um Kommunikation machen zu können? Ähm um zu telefonieren, vor allen Dingen nach Deutschland aufs Festnetz, ist das sehr, sehr günstig. Das kostet für eine Viertelstunde, äh, für eine Dreiviertelstunde circa, ich würde mal tippen, so zwei, drei CDs, also ein Euro ungefähr. Ja. Ein bisschen weniger als ein Euro. Und das finde ich für ein Auslandstelefonat äh, schon sehr günstig. Ja. Wenn ich jetzt äh, Internet haben will, ich habe mir einen Surfside gekauft, der kostet irgendwie sowas 40 CDs, das sind vielleicht 15 Euro. Und dann musst du dir noch Guthaben kaufen, ein Gigabyte Datenvolumen kostet hier circa, na, so sagen wir mal, 6, 7 Euro. Und der ist dann halt gültig für, für einen Monat, beziehungsweise halt bis das bis äh, Datenvolumen erschöpft ist. Von daher, das finde ich auch eigentlich relativ verhältnismäßig günstig wenn du ähm, deine Daten jetzt da sammelst, wie lange sammelst du noch? Also wie lange ähm, wird das Ganze jetzt noch andauern? Du bist ja jetzt, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, das dritte Mal in Ghana. Nein, das vierte Mal. Das vierte Mal, habe ich mich einmal, einmal ja. ausgelassen. Ähm, ja, das, das, das dritte Mal zählt auch nicht, das war nur, das war nur vier, vier Wochen kurz ja. jetzt dieses Jahr. Und ähm, das Projekt läuft jetzt noch wie lange? Also wie viele Tage wirst du noch aufs Feld fahren und zählen? Äh, jetzt insgesamt oder jetzt nur diese Feldphase? Sowohl als auch. Äh, diese Feldphase geht jetzt noch bis zum 7. Dezember. Wie viele Tage das sind? Ich glaube 39. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm ja, und insgesamt, ähm, da es ja drei Jahre oder dreieinhalb Jahre sind und da ich auch drei äh, wissenschaftliche Artikel veröffentlichen werde, äh, ist es eigentlich angedacht, eben auch ähm, dreimal Feldforschung zu machen beziehungsweise in drei Jahren jeweils Feldforschung zu machen. Ich kann da aber auch immer nur von Feldphase zu Feldphase planen und sagen, je nachdem, wie die vorherige Feldphase gelaufen ist, kann man dann abschätzen, was man dann eben noch machen muss. Gibt es, äh, was für Erkenntnisse hast du schon gewonnen? Gibt es schon Ergebnisse es oder hast du ein Bauchgefühl für das, in welche Richtung es geht? Was ist, was ist die Fragestellung und wie viel Antwort hast du schon? Also die Fragestellung ist, ähm, oder, naja, die, ja, ich, ich schaue mir eben an, wie äh, die Pflanzen entlang von Ressourcengradienten in westafrikanischen Savannen in Abhängigkeit von, von Beweidung halt eben reagieren und da versuche ich die äh, Qualität als auch die Quantität der der bzw. der Pflanzen zu bewerten und ähm, wirklich viele Ergebnisse habe ich eben noch nicht ich habe ziemlich viel Daten gesammelt einen großen Datenwust den es erstmal gilt auseinander zu pflücken da ich ja ähm, irgendwie, 50-50 äh, in der letzten Zeit äh, in Afrika und in Deutschland verbringe und irgendwie der, immer, wenn ich gerade anfange, mich in Deutschland einzurichten so und versuche, Daten auseinanderzunehmen, schon wieder zur nächsten Feldphase fahre und neue Daten sammle. Ähm, Erkenntnisse, hm. was mich auf jeden Fall sehr beeindruckt hat, ist der Unterschied, den man sehr, sehr schnell eben sieht, was passiert, wenn man die Vegetation für, ein, für eine Saison eben ruhen lässt, wenn man sie eben nicht permanent stört, wenn man sie nicht permanent beweidet, dann kommt es ganz schnell dazu, dass eben äh, einige Arten dominant werden und ähm, vor allen Dingen auch perenne, also mehrjährige Arten wieder ähm, präsent werden. Momentan haben wir halt auf den normalen Flächen, wo wir eben keine Beweidung ausschließen, wirklich nur annuelle Arten. Das heißt, verschiedene kleine Kräuter, ähm, einjährige Gräser. Und schon nach einem Jahr haben wir in manchen beide ausschlussflächen sehr, sehr starken Biomassezuwachs und auch sehr starken diversen Artenzuwachs von äh, verschiedenen mehrjährigen Gräsern. Und die sind eben eigentlich offensichtlich verschwunden, aber schlummern wohl noch irgendwie naja, im Boden und warten nur darauf, wieder rauszukommen, solange sie nicht halt permanent gestört werden. Hm. Und was, was für Ergebnisse erhoffst du dir, also jenseits davon, dass du äh, damit deine Doktorarbeit bestreiten wirst und äh, dann eines schönen D Tages äh, Herr Dr. Czannak sein wirst, ähm, was für Ergebnisse bleiben in Afrika? Was, was hat die Bevölkerung davon? Was, was äh, ist der Motivator? Oder was, was erzählt ihr den Einheimischen, was ihr da tut? Und was für einen Sinn hat das für ihr Leben? Das ist natürlich auch immer die Frage, die sie uns stellen. Also ganz oft äh, wird man natürlich gefragt, ähm, oder darum gebeten, irgendwie mal einen Rat zu geben oder was können wir irgendwie anders machen. Was wir halt gerade eben machen, ist Grundlagenforschung. Also wir sind jetzt nicht dafür da, um, um irgendwelche Methodiken auszuarbeiten, wie die Leute sich am besten verhalten sollen, sondern wir machen eben Grundlagenforschung und versuchen das ganze System erstmal zu verstehen. Denn in Westafrika ist die Forschungslage nicht so weit verbreitet, wie zum Beispiel natürlich in Europa, wie in Nordamerika, wie in Australien, Neuseeland und wo es nicht sonst noch überall funktionelle Weideökologie gibt gibt, ähm, naja, wie gesagt, wir erforschen die Grundlagen und wollen das System verstehen und wollen dann im besten Falle natürlich äh, Möglichkeiten und Alternativen bieten, die man dann halt an äh, verschiedene Organisationen, nicht oder eben an an Regierungsorganisationen weitergehen kann. Wenn du sagst, die Und fragen euch um Rat, ähm, wie ist das Verhältnis so generell? Wie, wie, wie ist das, wenn du draußen auf der Straße rumläufst? Ich meine, wenn hier jemand aus Afrika äh, langläuft, dann fällt er natürlich sofort auf, weil er schwarz ist. Wenn du in Afrika rumläufst, fällst du sofort auf, weil du weiß bist. So, wie wie ja. fühlt sich das an? Wie, wie, ist, das, wie ist das Verhältnis das da? Das ist überhaupt gar, kein, also, überhaupt gar keine negative Erfahrung, überhaupt gar nicht. Also alle. Naja, teils muss ich sagen. Manchmal wird man natürlich als Solmia bezeichnet, das heißt dann halt, oder das heißt manchmal, man wird sehr oft als Solmia bezeichnet, was halt eben weißer Mann bedeutet. Wenn die Leute oder vor Dingen Kinder einen eben nicht kennen, dann rufen sie einem halt dieses Wort hinterher, was aber auch gar nicht unbedingt negativ gemeint ist. Ähm, ansonsten die Perzeption ist durchweg positiv. Ich habe noch nie so viele freundliche und nette Menschen gesehen. Ähm, selbst, was heißt selbst, aber vor allen Dingen die Kinder sind sehr gut erzogen und sehr höflich. Du wirst ähm, eigentlich permanent begrüßt. Äh, man sagt dir Good Morning, Good Evening oder Good Afternoon. Ähm, teilweise, wenn ich in der, in der dörflichen Community bin, wenn, wenn jemand Neues in die Runde kommt, wenn man irgendwo sitzt, dann wird jeder begrüßt vom... Meistens, wenn es Schulkinder sind, salutieren die Jungen vor allem und die Mädchen machen einen Knicks Also die sind schon sehr gut erzogen. Naja, und ansonsten, die Perzeption auf der Straße ist auch eigentlich durchweg positiv. Die Leute wollen natürlich mit einem in Kontakt treten, die wollen natürlich mit einem reden, die wollen natürlich äh, auch irgendwie äh, Freund eines Europäers oder eines Weißen werden. Das äh, will ich jetzt einfach mal so unterstellen. Und naja... Ich äh, habe mittlerweile dreimal die Frage äh, gestellt bekommen oder dreimal äh, gesagt bekommen, ähm, dass ich aussehe wie Chuck Norris. Yeah. <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, wie, wie verständigt ihr euch? Was, was ist da die Landessprache? Die, Landessprache ist, ähm, die offizielle Sprache ist Englisch. In Ghana gibt es fünf lokale äh, Haupt- oder ja, fünf lokale afrikanische Sprachen und 27 Untersprachen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Äh, hier in der Upper East Region um Bolgatanga spricht man Fra Fra. Kannst du, kannst du ähm, einzelne Brocken davon oder äh, gibt es irgendwelche ja. Slang-Ausdrücke? Also wie ich gerade schon sagte, Solmia bedeutet weißer Mann. Ähm, ich meine die Grußformeln, die man sich so jeden Tag täglich zuwirft. Also ähm, zum Beispiel bedeutet Thomas Thomas bedeutet äh, äh, wie geht's, wie läuft die Arbeit, was macht das Leben? Das ist so eine ganz allgemeine Grußformel. Ähm, Guten Morgen heißt Blicker. Äh, Guten Nachmittag heißt Uantenga. Guten Abend heißt Sanore, Und eigentlich antwortet man auf jede Frage mit Naba. Also es ist nicht, wie Deutsche oder Europäer sagen würden, Naba, sondern man muss es wirklich in so einen kleinen Singsang verpacken. Also es ist wirklich so ein Naba. Und es ist nicht ganz so einfach, das nachzumachen, aber man wird auch öfter mal belächelt, wenn man es versucht andersherum wird man natürlich auch mit großen Augen angeguckt, wenn man jemanden auf der Straße halt in seiner Landessprache begrüßt ja, ja, und das wird die dann dann auch irgendwie schon ganz cool. In was für einen größeren Kontext ist deine Doktorarbeit eingepackt? Die Doktorarbeit ist im Kontext des Gesamtprojekts eingebettet, das sich ja eben mit der äh, Erforschung von Klimawandel in Westafrika beschäftigt und da möchte man halt sehen, wie kann man ähm, Risiken vermeiden oder wie kann man die Menschen hier durch Grundlagenwissen darauf vorbereiten, was zu tun ist, wenn eben der vielbesagte Klimawandel dann doch eintritt. Und äh, das, ist, äh, das ist eine Initiative, die die Bundesrepublik selber ähm betreibt oder ist das auch noch mal in einem größeren das auch noch mal in einem größeren Kontext aufgehängt? Nee, ich, soweit ich das äh, weiß, ist das äh, tatsächlich nur ein in Anführungsstrichen nur eine Kooperation zwischen Deutschland und den zehn westafrikanischen Ländern. Und äh, wo ist das hier angesiedelt? Läuft das unter Entwicklungshilfe als Entwicklungshilfeprojekt auf dann halt auf der Forschungsebene? Ja, also es ist ähm, ich denke, dass es ein bisschen mehr als Entwicklungshilfe ist, also es ist jetzt nicht in dem klassischen Sinne, dass hier jetzt eine Organisation reingeht und irgendwie Reis verteilt, sondern es ist mehr so eine Art mh, äh, Capacity Building, also es ist nicht nur Grundlagenforschung, die hier betrieben wird, sondern hier werden auch ähm, Graduated Schools äh, eingerichtet, Kompetenzzentren man möchte eben die ganze Sache hier fest implementieren, dass das Projekt dann halt eben in Zukunft auch nicht von Deutschland aus weitergesteuert wird, sondern auch selbst organisiert ähm, durch die äh, westafrikanischen Länder. Wie sind deine Aussichten? Wohin wohin zieht es dich? Was äh, was macht man damit, wenn man äh, Herr Doktor ist? Tja, das ist immer eine gute Frage. Ähm das ist bei mir im Leben ja immer so ein bisschen äh, schwierig vorherzusagen, was als nächstes kommt. Ich lasse mich da immer ein bisschen mehr vom Wind irgendwie in die jegliche Richtung treiben. Aber ähm, was ich mir halt schon gut vorstellen könnte für die nähere Zukunft, ist eben da mein Thema der funktionären Ökologie sehr, sehr stark vertreten in den ähm, äh, ozeanischen Ländern. In, im engeren Sinne dann Australien und Neuseeland vertreten ist, könnte ich mir gut vorstellen, eine Postdoc-Stelle in Australien zum Beispiel anzutreten, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Mhm. Und dann mal weitersehen. Christian, ich danke dir für das Gespräch. Ja, gar kein Problem, gerne. Wenn ihr Fragen an Christian habt oder Kommentare zur Sendung abgeben wollt, dann könnt ihr das wie immer äh, unterhalb des Beitrags in der Kommentarfunktion machen auf der Website ähm, branko-chanak.de oder schreibt einfach eine E-Mail an mail chanakde Und ich denke, ich werde Christian noch äh, ein paar äh, Bilder, vielleicht auch ein paar Geopositionen aus den Rippenleiern, sodass wir damit ein bisschen den Blogeintrag bebildern können. Ja, dir eine gute Nacht und äh, Danke. euch da Die draußen. Die wünsche ich dir und genau, den Leuten draußen auch. Alles klar. Schlaf gut, bis dann. Gute Nacht.